Ja Leute, heute haben wir etwas ganz Besonderes und zwar, wir haben hier das neue Hauptset und wie immer, ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set, jedoch sehr viele und ich bin gespannt, was uns hier eben erwartet, ähm, wie der Name schon verraten lässt und zwar Blackwing Blast, ähm, es könnte sein, dass hier Blackwing Karten drin sind, also hier sind Schwarzflügel Karten drin, aber natürlich nicht nur, hier gibt es echt viel zu entdecken und ich will unbedingt ein bestimmtes Ling-Monster ziehen. Vielleicht ziehen wir das, vielleicht auch nicht. Wir werden das Ganze eben sehen hier. Erstmal hier, also, ne, optisch, schon mal, sehr, sehr weiß. Nice. Also ist auf jeden Fall sehr hübsch. Aber mal gucken, ne. Wie gesagt, ich will eigentlich nur zwei Link-Monster ziehen, aber wir werden sehen, ähm, was man am Ende zieht. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Ähm, wir haben hier viele neue ähm, wir haben hier neue Archetypes drin, wir haben Supportkarten, wir haben eine sehr gute Supportkarte. Ähm, wir haben auch für Frühlings neue Karten, äh, beziehungsweise halt jetzt auch endlich sozusagen das Boss-Monster. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, äh, was wir eben ziehen werden. Naturia, ebenfalls hier, neue Support drin. Markierte, ja auch Markierte bekommt hier eben Support drin. Ähm, und... Ebenfalls Guti, ebenfalls Guti neue Karten, was natürlich auch sehr nice ist, weil Guti hat ja auch einen letzten Set Support bekommen, jetzt hier dann auch sehr, sehr nice Und wie gesagt, Naturia hier ebenfalls eben drin. Und Tränenklage hat hier ebenfalls Support drin. Und Tränenklage bekommt hier auch ein neues Fusionsmonster. Vielleicht ziehen wir das ja auch. Ähm, würde ich mich drüber freuen. Genauso wie Sprite ebenfalls ähm, hier Support bekommt. Und das ist auch eins der Link-Monster, äh, was ich gerne ziehen wollen würde. Jedoch nicht das Link-Monster schlechthin. Denn es gibt ja ein sehr besonderes Link-Monster drin. Ein Link-4-Monster. Und ich hoffe natürlich, dass wir das ziehen. Ähm, zum einen auch Runish-Support. Wir sehen hier, äh, Runish bekommt ein neues Monster. Neues Fusionsmonster, das ist ja sehr wichtig, ähm, weil man hier beschwören kann. Und wir haben hier äh, Marmut. Äh, ebenfalls, wie gesagt, ich kenne nicht alle Karten hier drin. Bedeutet, es kann ja sein, durchaus, dass wir die eine oder andere Karte eben hier lesen müssen. Ähm, die Karte kannte ich jedoch schon. Amazonisch bekommt hier ebenfalls Support drin. Also ihr merkt, man hat hier wirklich einiges ähm, an neuen Support, eben für neue Deckthemen. Ja, es ist wie gesagt ein neues Hauptset. Ähm, zusätzlich gibt es hier eben auch... Äh, Blackwing, bei Blackwing, bzw. eben Schwarzflügel, muss ich zu so sagen, dass ich dazu echt viel Verbindung habe, weil ich einfach eben dieses Deck sehr gemocht habe, als es rauskam. Ähm, ja, von daher, vielleicht sind wir ja auch da die andere Karte, vielleicht so das Covermonster. Ähm, hier erstmal Ninjutsu, ähm, ja es gibt hier neue Ninjas, es gibt auch neues Fusionsmonster, eben für Ninjas explizit. Für die Ninjutsu Karten, bzw. eben für die Ninja Karten, wäre auch nice, wenn wir das Ganze ziehen könnten. Hier erstmal, Artwork erinnert doch sehr an eine andere Karte und uh! Unsere erste Ultraware. Und. Uh! Es ist für den Panel-Archetype, type ähm, Nice. Ähm, sehr cool. Lege ein Pendelmonster von der Deck. In eine Pendelzone, weil sie gerade in der Spielfeldzone liegt. Äh, äh, Spielfeldzone liegt. Du kannst diese gerade von der Friedhof verbannen. Das ist so cool. Ich mag ja, das, dass die mit den Feelspells so arbeiten. Ich mag das wirklich, dass sie mit den Feelspells arbeiten. Ähm. <lacht> Gute Wundertechnik. Okay, das ist. Äh, <lacht> Füge deine Hand die untere Karte deines Decks hinzu. Dann nimm eine Karte von deinem Deck, mische das Deck und lege jene Karte unter das Deck. <lacht> <lacht> Kannst du dir ja nicht ausdenken, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. So. Ähm, wir können auch mal eben auf den Archetype eingehen, es werden jetzt hier ähm, neue Level 7 Monster drin sein, die ebenfalls ein neues Exit Monster bringen, was sehr mächtig werden kann und, bevor wir über, <lacht> über den Archetype reden Frühlings, Frühlings, die Spell, die eben unser Bossmonster rufen kann, um genau zu sein, äh, Vera rufen kann ähm, und ich hoffe, Vera können wir auch ziehen, Amazonischer Tiger ist ja auch drin und, uh, da, da, kommt schon, Felsöldner. Ja, auch Felsöldner bekommt hier ähm, Support drin. Auch sehr guten. Äh, bei ihm weiß ich es gar nicht, wie gut der ist für das Thema. Du kannst ihn kontrollieren und ein Monster eines Gegners kontrollieren. Zerstöre sie. Du kannst einfach das anbieten, bieten, beschwören, Felsöldner mit. Ähm, no, no, no, Spezialbeschwörung von deiner Hand und deinem Friedhof. Schade, nicht Deck. Äh, Effekt, du kannst. Ja, okay. Ich sag so: die Normal Summon ist äh, besser. Support, wie bereits ich gesagt habe. Und Drachen Pendel. Denn, Leute, ja, hier ist wieder Pendel-Support drin. Denn Edeknister, äh, nicht Edeknister, Ignister, ähm, bekommt hier ebenfalls, äh, neue Pendelkarten was auch sehr cool ist. Das sieht aus wie eine Kombination aus Flanderys und, äh, Blackwing. Sehr interessant. jetzt <lacht> äh, unter Wälder. Sie Vagabund. Ja, way hier Goti, Bambusschwert, Bambusschwert, Bambusschwerter, oh, <lacht> also Bambusschwerter, es gibt inzwischen, glaube ich, zu viele Bambuskarten. Äh, Amazonis, Selberschnittmeisterin. Meisterin. haben Prozessin in den YouTube, ich hoffe, ja, es ist genau das Linkmonster, was ich wollte, oh mein Gott, der Weltmeerdrache, oh, das ist, er ist so hübsch, er ist auch noch so hübsch. Ich wusste nicht, dass er so hübsch ist. Er ist so hübsch. So Leute, ihr fragt euch jetzt alle, warum wolltest du diese Karte ziehen? Naja, sie ist Link 4. Klingt jetzt erstmal nicht besonders. Aber, Beschwörungsbedingung ist ein Effektmonster. Das ist das allererste Link-Monster, was es euch möglich ist, zu beschwören, indem ihr ein Link 4 Monster weglegt und ihn halt einfach darüber beschwört. Heißt, ihr braucht keine weiteren Monster, sondern ihr beschwört einfach ein Link 4 Monster, Zum Beispiel ein Apelusa, nutzt ihren Effekt, in eurem Zug ähm, ist sie natürlich deutlich schwächer und dann sagt ihr folgendes, und zwar, ich lege die Apelusa weg und lege einfach ihn drüber. 2,5 ATK. Effekt kann situativ auch sehr nützlich sein, ist sehr interessant und wollte ich unbedingt ziehen und ich ziehe sie. Hui! Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich. Das freut mich wirklich. Okay, ich bin happy. Also, ja, Leute, das war's mit dem Opening. Nein, wir machen natürlich weiter, aber das freut mich wirklich sehr. Also, da bin ich wirklich happy drüber. Ich wollte hier halt unbedingt ziehen. Weil ich finde einfach den Ansatz gut. Und ich finde es auch gut, dass es ein, ähm, also ein Monster ist, was du halt in jedem Deckthema spielen kannst. Also es ist jetzt nicht so ein schwarzflügel -Monster einfach. Sondern man kann es überall spielen. Finde ich sehr, sehr gut. Bedeutet also, das ist eine Karte, die, wenn man Platz hat, eben im Extra-Deck noch spielen kann. Und das finde ich eben sehr, sehr gut. Oh, Schwarzflügel. Hier eine Super-Rare. Sieht sehr hübsch aus. Dieser hat Schwarzflügel, hier neue Support. Ähm, Empfängerstufe 4. Immer nice. Von daher, ähm Nehmen wir mit. Und dann haben wir noch vier Booster. Ich bin, ich bin schon... Ich, also es reicht, wie gesagt. Ich bin vollkommen zufrieden. Aber wir können jetzt eigentlich mal äh, zurückgehen auf... Uh, Ninjutsu. Ich habe gesagt, es gibt neue Ninja-Karten. Äh, hier ist eine drin. Ähm, und zwar, falls ein Gegner eine Karte kontrolliert, du kannst bis zu ein Ninja-Monster und bis zu ein Ninjutsu-Zauber- und Fallenkarte setzen. Das Problem hierbei ist halt einfach, ähm, ja, der Gegner braucht ein Monster. Entweder geben wir ihnen ein Monster... Ähm, oder wir müssen halt warten, ist halt die Downside, ist okay, würde ich sagen ist okay, aber den neuen Support ähm, generell macht sie ja dementsprechend plus 1 was natürlich sehr gut ist, von daher passt das sehr gut für ein Deckthema, wieder die Featspair für Frühling ich hoffe jetzt wirklich, Nee, komm wir wollen Vera ziehen, wir wollen Vera ziehen also ich will Vera ziehen oder natürlich, Leute, einer der Starlight Rares. Denn hier kann natürlich auch eine Starlight Rare drin sein. Und darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich habe noch nie eine Starlight Rare gezogen. Dementsprechend ähm, wäre das krass. Hier ist eine neue Sprite-Karte. Ähm, ist nicht, die ich wollte. Ich wollte halt gern ähm, das link monster von Sprite ziehen. Aber, was noch nicht ist, kann auch werden. Dementsprechend äh, Sprite auch. Oder von ähm, Tränenklage eben das Fusionsmonster. Wäre auch einfach super, wenn wir es holen. So, letztes Pack von der einen Hälfte. Und dann können wir vielleicht gleich nochmal wirklich auf eben den Archetype eingehen. Den ich die ganze Zeit anteaser. Oh. Okay, das ist krass. Ändere so viele Monster auf dem Spielfeld wie möglich in die verdeckte Verteidigungsposition. Dann, falls ein Spieler ein oder mehr offene Monster kontrolliert, muss er alle offenen Monster, die er kontrolliert, auf den Friedhof legen. Oh. Das ist krass. Für die Leute, die nicht wissen, warum diese Karte so spielstark ist. Sie lässt den Gegner Karten auf den Friedhof legen. Sie sagt nämlich, falls ein Spieler ein oder mehr offene Monster hat, muss er alle offenen Monster auf den Friedhof legen. Das klingt jetzt sehr äh, einfach und so. Ja, okay, dann macht er das halt. Ob du das machst oder er macht das, ist das ja egal. Nein, das ist nicht. Denn gerade unberührte Monster davon sind davon dann leider betroffen. Weil der Spieler sendet die Karte auf den Friedhof und eben nicht, ähm, du. Dementsprechend äh, funktioniert das Ganze nicht. Zusätzlich natürlich super Karte gegen Link-Monster. Also, krass. Sehr, sehr, mir fehlen die Worte. Okay. <lacht> ja, ich würde sagen, die erste Hälfte hatte es auf jeden Fall in sich. Wir haben schon drei ultra Ultrawars gezogen. Mal gucken. Ich bin gespannt, was unser nächstes secret aus sein wird. Ja, vielleicht ziehen wir noch klage Vielleicht auch noch Sprite. Ähm, Link-Monster. Ich bin gespannt. Amazonisch. Uh, Schwarzflügel. Ich muss sagen, hier vom Artwork her erinnert das sehr an Gale, beziehungsweise eine Kombination aus Gale und den anderen, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Ähm, ja, ist nur halt ähm, kein Empfänger. Ne? Dementsprechend ähm, Artwork ist ja nicht immer gleich Effekt oder nichts. Oh, Guti wieder. Äh, wie gesagt, gut, bekommt hier Support drin. Ist aber, meiner Nach, fehlt da immer noch etwas. Ähm, Fisch allgemein, ein Archetype. Äh, also nicht Fisch ist kein Archetype, Fisch ist ein Typ, aber ist etwas, was immer gerne Support bekommen kann. Von daher freue ich mich darüber immer. Warum auch nicht. Weiter geht's. Amazonisch und... Uh, Sorgenkatze. Artwork gefällt mir auch hier wieder sehr. Und ich muss sagen, synchro monster die wenig Stufen haben, sind immer interessant. Erst recht eben, wenn sie selber noch Empfänger sind. Denn sie können dementsprechend dann eben noch weiter benutzen für weitere äh, Synchro-Beschwörungen. Dementsprechend, immer her damit. Immer her damit. Gerne mehr. Bringt ruhig mehr raus. Habe ich kein Problem mit. Ähm... Weil natürlich, klar, hochsteuerndige Monster sind so gesehen ja eigentlich stärker. Aber es ist eben interessant, dass man eben auch noch Alternative hat, eben mit ähm, zwei kleinen Monstern quasi. Also zwei kleinen Monster mache ich mit zwei Monstern, die halt wenig Stufen haben. Dann kann man da eben was machen. Oh, Schwarzvögel nochmal. Symbol des Wanderns. <lacht> Artwork und Name. 10 von 10. An dieser Stelle. Äh, mich wundert das gerade, dass ich noch gar keiner der... Habe ich, habe ich das übersehen? Habe ich keine Panelmonster gezogen? Habe ich bisher wirklich keine der Panelmonster gezogen? Das ist ja interessant. Uh, uh. Wir haben sie gezogen. Oh, die ist so süß. Die ist so süß, fragt Felsöldner. um, oh, die ist so süß. Ist so süß. Und sie ist gut. Und sie ist gut. Denn äh, sie searcht einfach Zauber der Falle vom Deck. Die ist gut. Bei normal oder Spezialbeschwörung. Sehr gut und wichtig. Wichtig und richtig, denn ähm, ja, was bringt dir das, wenn du das dann halt Spezial hörst und dann eben den Effekt nicht nutzen kannst? Super Support, gefällt mir. So, weiter. Und vielleicht, oh, Schwarzflügel Wirbelwind, neue permanente Zauberkarte. Wir haben ja schon gute für Schwarzvögel, von daher, warum nicht noch? Die nächste. Ähm, den Archetype, den ich vorhin meinte, ähm, ich habe ja gesagt, es gibt ähm, Archetype drin. Ähm, und zwar das Exit kann folgendes. Und zwar, es kann Zonen blockieren. Wir kennen das ein bisschen von Ujama-König zum Beispiel. Ojama-König kann ja eben Monsterzonen blockieren. Aber sie kann auch Zauber- und Feinkarten blockieren. Also Zonen. Das heißt, theoretisch kann der Gegner da nur noch vier Zauber- und Feinkarten spielen. Und wenn ihr es oft genug geschafft, diesen Effekt zu nutzen, dann könnt ihr quasi das ganze Feld eben blockieren. Ja, blockieren. Also nicht nur Zauber, äh, nicht nur Monster, sondern auch Zauber, was also sehr stark ist. Ich will. Oh. Oh. Die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. Neue Karte. Neue Karte. Alle offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, können bis zum Ende des Spielzugs weder als Tributangebot werden, noch als Material für Fusion, Exit, Synchro, Linkbeschwörungen verwendet werden. Was? Alle offenen Monster, die dein Gegner. Derzeit kontrolliert. Was? <lacht> no way! Alle offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, können bis zu Endphase des Spielzugs weder als Tribut angeboten werden, noch als Material für eine fusions synchro exit link verwendet werden. Wait, wait, wait, wait. Sehe ich da was? Exit, Synchro, Fusion, Link. Wie mächtig ist das? Nicht nur, dass das mächtig ist. Das ist ja so mächtig. Das ist ja... Okay. Oh mein Gott. Das ist ja... Das ist ja so... Ey, ey, Leute, tut mir leid, ich muss das die ganze Zeit nochmal lesen. Bis zum Ende des Spielzugs. Weder zu Dengwinn noch als Material für wenn. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Klar, ne? Dimensionsbarriere und so. Ähm, äh, mal abgesehen davon, dass Link da natürlich nicht mit eingeschlossen ist. Ähm, aber hier einfach, äh, kann es einfach theoretisch den kompletten Zug aufhalten. Stell dir einfach vor, Gegner extended so. Ganz viele Monster da. Und dann auf einmal flippst du die. Es ist einfach eine Quick Spell. Es geht einfach eben im Zug eures Gegners. Was die Karte halt natürlich so gut macht, ne? Ist klar. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Ey. Was ist das denn? Wir kriegen nicht nur eine gute, äh, eine gute Fallenkarte in diesem Set. Nein, wir kriegen auch eine gute Zauberkarte. Das ist. <lacht> okay. Äh, gerne. Uh, und da ist auch ein Pendelmonster. Ich hab doch gesagt, das ist eben Pendel. Drachenbezwinger. Sieht hübsch aus. Sieht sehr hübsch aus. Sieht wirklich hübsch aus. Äh, wie gesagt, gibt dem neue Pendelmonster. Eben zu genau dem Thema. Genau, die kann surgen vom Deck. Also allgemein halt sehr viele neue Support-Karten searchen ist daher dementsprechend halt natürlich auch sehr gut weil ihr einfach eben dann eure passenden karten suchen könnt die ihr eben dann wollt bzw braucht ähm, weiter geht's also mir fehlen eh die worte also ich ich kann also okay okay okay. markiertes ungeheuer auch noch mal hier drin Sofort und letztes letztes booster äh, aber ich, ich bin. Ich bin eh schon. Oh, nochmal Frühlings! Wir haben nicht Vera gezogen, aber wir haben die Ente gezogen, die ebenfalls nicht schlecht ist. Ähm. Was war aber hier nochmal? Du kannst ein Monster in einem abwerfen. Ja, wie gesagt, es beschränkt dich halt eben wieder auf Erde, aber du kannst anhand Hand ein Erde-Fehlmonster von deinem Deck hinzufügen. Das heißt, sie sucht euch eben äh, euer Bossmonster. Sehr, sehr cool. Sehr nett. So. Kleiner Recap, Überblick. So, das ist. Also. Also, das ist natürlich. Oh nein. Hä? Wo ist jetzt? Da. Okay, also, das ist halt ganz klar meine Highlights. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und ebenfalls sehr nett. Finde ich halt die. Oh, man sieht es nicht. Das ist natürlich praktisch, dass man das einfach nicht sieht. So, so, so. Ja. Wollte ich ziehen. Gute Falle. Gute Zauberkarte, guter Support, guter Support und eben für Thema auch sehr gut. Leider haben wir eben dementsprechend äh, jetzt nicht Vera gezogen, aber dann ist das halt so. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen Zauberkarte und der neuen Freundkarte haltet. Ich bin überrascht und äh, sehr zufrieden. Ich bedanke mich nochmal bei Konami, dass ich das Opening hier eben früher machen durfte. Und ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß beim Duellieren.